Hallo, jetzt kommt ein Lied für Wladimir. 3, 2, 1, 0. Wladimir, viel schöner wär's, wärst du nicht hier. Wladimir, Wladimir. Wladimir, du bist sympathisch wie ein Gesäßgeschwür. Wladimir, Wladimir, eine Therapie ist hier vonnöten, Denn du lässt andere mit deinen Bomben töten. Mörder! Wladimir, viel schöner wär's, wärst du nicht hier. Wladimir, Wladimir Wladimir, du bist sympathisch wie ein Gesäßgeschwür Wladimir, Vladimir. Für dich gilt ab sofort ein Unvereinbarkeitsbeschluss Ja! Viel besser wäre für dich vielleicht ein schneller Gnadenschluss, oh yeah. Vladimir, viel schöner wär's, wärst du nicht hier. Vladimir, fahr zur Hölle. Tisaplatisch Vladimir Wladimir, werjenje, prestubnik, Okay.